Die Fluchtbewegungen haben gerade in Europa zu einem Umdenken auch geführt. Und die Herausforderungen sind in der Tat groß. Und der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar, gerade in den ärmsten Ländern der Welt. Und hier müssen wir gemeinsam mit der Europäischen Kommission und mit den Mitgliedsländern versuchen, Antworten zu finden. Now we recognize important rule between development policy and migration, but also to development and security. This means if we can help people in Africa, in different countries, in Asia or in America, or Latin America, then maybe these people who live there that can really create possibility for their own life, uh, industrial, social, uh, then maybe they never Can, uh, can use this waves of migrants, they, they come to Europe as a big paradise. Ich denke, wir haben alle erkannt, dass der private Sektor noch viel mehr leisten kann als bisher. Aber man braucht Sicherheiten. Es gibt gute Beispiele für privates Investment. Insbesondere relativ viele kleine Firmen sind äh, im Sektor der alternativen Energie unterwegs. Und hier äh, denke ich, ist der Invest, der von der EU mitgestützt wird, ganz, ganz wichtig, weil mit Energie in Entwicklungsländern wird sich die Situation deutlich verbessern. In 2050 haben wir uh, aus der Weltpopulation 9 Billionen Menschen. Wir müssen flexibel sein und etwas ändern. Das bedeutet, es ist notwendig, dass wir verschiedene Gäste haben, aber auch, wirklich wir für unsere Reaktion, auf die Herausforderungen, die manchmal kommen.